Gehören Sie auch zu den Menschen, die sich häufig äh, nicht so behaupten können, weil sie zu schüchtern sind? Gehören Sie zu den Menschen, die sich oft nicht abgrenzen können, die Schwierigkeiten haben, mal um etwas zu bitten und äh, auch Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen, weil sie einfach sagen, nee, das traue ich mich nicht. Da werde ich abgelehnt, das mag ich nicht, dafür bin ich zu schüchtern. Was Sie dagegen tun können, wie Sie Ihre Schüchternheit überwinden können und das auf eine Art und Weise, wo Sie sich nicht verbiegen müssen, das erfahren Sie nach dem kleinen Intro. Schüchterne Menschen geraten schnell in Stress, weil sie sich beispielsweise nicht abgrenzen können. Dann kommt dann jemand vorbei und drückt ihnen irgendwas auf und weil sie nicht sich trauen zu sagen, nein, ich mache das nicht oder gibt es vielleicht bitte jemand anderen, nehmen sie es an und kriegen dadurch automatisch immer mehr auf den Tisch. Ähm, genauso schwer fällt es ihnen mal um Hilfe zu bitten, mal vielleicht selber loszugehen und zu sagen, du sag mal, kannst du mir dabei helfen oder kannst du vielleicht das für mich sogar ganz übernehmen. Und aufgrund allein dieser Tatsache haben schüchterne Menschen häufig viel, viel mehr zu tun und blöderweise dabei ein meistens gar nicht so gutes Gefühl, nämlich ein schlechtes Gefühl, dass sie trotzdem sie viel tun und machen, einfach keine Anerkennung bekommen. Wie schaffen jetzt es aber schüchterne Menschen, genau das zu überwinden? Das Problem ist bei schüchternen Menschen, dass sie häufig über sich selber nachdenken. Sie vergleichen sich mit anderen Menschen, die vermeintlich ähm, ja, toller, schlauer, selbstbewusster, energiereicher sind, als sie es selber sind und definieren sich damit immer wieder von neuem. Das heißt, sie bestätigen ihre Schüchternheit auch permanent. Ja, und wenn ich mir dauernd selber einrede, ich bin schüchtern, ich bin schüchtern, ich bin schüchtern, dann glaube ich das natürlich irgendwann auch. Der erste Punkt, aus dieser Schüchternheit rauszukommen, ist einfach mal diesen Wunsch auch ganz klar zu, defini zu definieren und sich auch ähm, dazu zu entscheiden, zu sagen, ich möchte nicht mehr schüchtern sein, sondern ich möchte selbstbewusster werden. Was schüchterne Menschen also in erster Linie lernen sollten, ist das Thema, sich selbst zu lieben. Das hatten wir ja schon in einem anderen Video. Können Sie sich gerne nochmal anschauen, wie das funktioniert, sich selbst lieben zu lernen? Weil dann fangen wir nämlich an, wenn wir schüchtern sind, ganz anders zu denken. Wir schätzen uns selber mehr wert und das ist so die erste Voraussetzung, auch davon auszugehen, dass andere Menschen uns auch wertschätzen. Ja, und dann einfach mal damit anfangen, nicht immer über uns selbst nachzudenken. Also wenn ich schüchtern bin, nicht immer darüber nachzudenken, was vielleicht an mir nicht gut ist, sondern eher darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich und warum möchte ich das? Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, wie man eine gewisse Schüchternheit überwinden kann. Dass man nicht darüber nachdenkt, Oh, ich bin so schüchtern, ich glaube, ich kann jetzt nicht zu meinem Chef gehen, um darum zu bitten, meinetwegen heute mal früher gehen zu dürfen sondern klar zu definieren, okay, ich muss heute früher nach Hause gehen, weil dort etwas Wichtiges ansteht. Ich gehe einfach mal hin und sage ihm das. Das wäre so eine Übungsaufgabe und die meisten Menschen werden feststellen, dass nichts Schlimmes passiert und dass sie deswegen auch nicht abgewertet werden. Die Angst ist nämlich immer da, abgelehnt zu werden ausgelacht zu werden mit dem finger draufgelegt zu werden von wegen du bist nicht gut genug du hast das nicht verdient und so weiter und so fort und ängste überwindet man ganz klar darin dass man losgeht etwas tut wovor man angst hat und dann aber auch die erfahrung zu machen es ist gar nicht so schlimm vielleicht ist es sogar sehr positiv ich hatte mal eine Führungskraft dort, die mir gesagt hat, sie war regelrecht froh, als ihre schüchterne Mitarbeiterin mal ein bisschen mehr aus sich herauskam und sagte, wann sie mal früher los muss, weil sie sie einfach dann auch besser handeln konnte, ne? weil sie besser mit ihr umgehen konnte und auch das Gefühl hatte, sie kann auch mal was für sie tun. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den die meisten schüchterne Menschen völlig übersehen. Ja? Wenn ich nämlich davon ausgehe, dass andere Menschen schlecht über mich denken, was setze ich denn da auch voraus? Ja, dass diese Menschen schlechte Gedanken haben und den ganzen Tag darauf aus sind, bei mir, also bei mir als schüchternen Menschen, etwas Negatives zu finden. Und das ist definitiv nicht so. Die meisten Menschen ticken überhaupt gar nicht so, dass sie was Negatives finden wollen. Also auch dieser Aspekt, einfach mal umzudenken und zu erkennen, die meisten Menschen denken wirklich gut und möchten unterstützen, möchten helfen. Und das kann man durchaus annehmen, weil man denen damit auch durchaus eine Freude tut. Als nächsten Punkt, den ich Ihnen mitgeben kann, wenn Sie schüchtern sind, ist einfach mal neugierig zu werden. Das lenkt ganz, ganz stark von den eigenen Gedanken ab. Wenn Sie sich im Vorfeld schon sagen, egal welches Event Ihnen bevorsteht, ob Sie sich mit Freunden treffen oder in ein Meeting gehen oder vor einer größeren Menschenmenge einen Vortrag halten sollen, dass Sie nicht bei sich bleiben und darüber nachdenken, was Sie wieder alles falsch machen könnten oder was schief gehen kann, sondern neugierig darauf werden, wie werden die wohl reagieren, wie ist die Stimmung da. Und sich vielleicht auch zu visualisieren, wie sie da vorne stehen. All das kann ihnen extrem dabei helfen, aus ihrem eigenen Denkenzirke rauszukommen. Und dieses eigene Gedankengut, was sie entwickelt haben, wirklich mal zu unterbrechen. Ich fasse also nochmal ganz kurz zusammen. Als erstes steht die Entscheidung da zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr schüchtern sein, sondern ich möchte selbstbewusst werden. Der zweite Punkt ist, anzufangen, sich selbst lieben zu lernen. Das bedeutet nämlich, sich seiner selbst bewusst zu werden, der ganzen positiven Eigenschaften, die man ja hat und dadurch natürlich auch mal schon mal aufrechter gehen zu können, weil man feststellt, nein, es ist nicht so, dass ich nicht gut genug bin, nicht schön genug, nicht schlau genug bin, sondern ich habe ganz, ganz viele positive Eigenschaften. Der dritte Punkt ist, diese Angst zu überwinden, abgelehnt zu werden. Also trauen Sie sich, gehen Sie hin, probieren Sie es aus. Und das können Sie auf Ihre eine ganz eigene Art und Weise machen. Keiner verlangt von Ihnen, dass Sie plötzlich da so, ne, so reinpoltern und sagen, so hoppla, jetzt bin ich hier, jetzt sage ich hier mal, wo es lang geht. Sondern Sie können das auf Ihre Art und Weise machen, nur bitte tun Sie es. Testen Sie es aus und Sie werden feststellen, dass es wirklich positive Rückmeldungen geben wird. Vielleicht anfangs ein bisschen erstaunt, weil man es von ihnen nicht gewöhnt ist, aber dennoch positiv. Der vierte Punkt ist, verabschieden sie sich von dem Gedanken, dass andere Menschen immer nur das Negative an ihnen suchen. Die Menschen denken nicht schlecht. Und der fünfte Punkt ist, dieses Denken wirklich zu unterbrechen, indem sie neugierig werden, indem sie sich auf Situationen vorbereiten und sich typische Fragen stellen. Was kann ich sagen? Wie werden die anderen reagieren? Wie wird wohl die Stimmung sein? Wie wird die Atmosphäre in dem Raum sein? Sie können sich auch versuchen bewusst zu machen, welche Farben in dem Raum herrschen oder wie das Wetter ist oder was auch immer Ihnen gerade einfällt. All das, was Sie davon ablenkt, über sich selbst negativ zu denken, wird Ihnen dabei helfen, dieses Gedanken gut zu unterbrechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das einfach mal ausprobieren und auch dieses Video zu kommentieren. Vielleicht haben Sie auch noch weitere Tipps, die anderen helfen würden die Sie einfach unten in die Kommentare mal reinschreiben möchten. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das war es auch schon für heute und im nächsten Video soll es dann darum, ganz konkret gehen, Ängste zu überwinden, was wir ja eben gerade im Zusammenhang mit Schüchternheit auch schon hatten und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind.